Aller Community Cups, ja, da ich jetzt zum ersten Mal dabei bin, ist das wohl der diesjährige Community Cup, wo ich jetzt tatsächlich noch in die Playoffs gekommen bin. Also das ist recht überraschend gewesen. Ich hatte aber auch Glück mit zwei Free Wins zwischendurch noch. Mein Ziel war tatsächlich jetzt in die Playoffs zu kommen. Von daher alles, was jetzt noch gut läuft, ist gut. Wenn ich jetzt direkt rausfliege, ist das Eher realistisch, denke ich, das, was ich mir so schon gedacht habe. Ähm, schönster E-Sport-Moment. Vielleicht ist das tatsächlich schon, hier beim Community Cup in die Playoffs zu kommen. Also so viele habe ich ja noch nicht gespielt. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei. Ähm, bei der Maralekos Replay-Liga bin ich zum Beispiel noch, da bin ich in einer der unteren Ligen unterwegs. Ähm, erstmal Just for Fun. Also das mit den Playoffs jetzt ist schon... Schon super. Ähm, bevor ich lange träume, hm, mal überlegen. Nee, eigentlich fällt mir da nicht so wirklich was, was zu ein. Also ich habe ja so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht mit Musik. Also ich mache äh, mach halt Bass und Gitarre, gebe Unterricht und spiele in zwei Bands. Ähm, das ist halt so mein Ding. Ja, die schließt doch ganz gut an die Frage. Also was ich beibringen könnte, ist, wäre tatsächlich Bass oder Gitarre. Also <lacht> ein guter Rausschmeißer ist vielleicht äh, sowas wie Nothing Else Matters von Metallica. Ist einfach zu langsam und abgenudelt, will keiner mehr. Obwohl es natürlich trotzdem ein guter Song ist.